Ich habe jahrelang gedacht, ich möchte mal töpfern. Das ging bestimmt 16, 17 Jahre, immer wieder mal so: Ach, ich könnte das doch mal probieren. Ich, ich traue mich jetzt. Und dann war ich auf einmal selbstständig mit einer kleinen keramik -Wax. Jemanden, der sich gerade selbstständig macht, würde ich raten: Denk positiv, wachs über dich hinaus und ja, halt einfach an deinem Traum fest.